Hallo ihr lieben Kreativen. Ja, schon wieder ein Video von mir, wieder live vor der Kamera und ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen, worum es geht. Artikel 13 steht auf. Ich möchte hier in diesem Video nicht darüber sprechen, worum es in Artikel 13 geht. Ich werde euch aber unten in die Infobox einige Links packen, wo ihr euch informieren könnt. Was steht da drin? Was bedeutet es für uns? Und so weiter. Und... Ähm, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, ich möchte euch aufrufen, am 23.03.2019 werden sehr, sehr viele Menschen auf die Straßen gehen und gegen Artikel 13 demonstrieren. Auch ich werde auf jeden Fall nach Berlin fahren und mit dabei sein ähm, Ja, und wenn ihr euch anhand der Links, die ihr unten findet, informiert habt und sagt, jawohl, das gefällt mir auch nicht, das möchte ich auf keinen Fall, dann steht auf, lasst es euch nicht gefallen. Ihr habt hier auch ein Wörtchen mitzureden, Leute. Also, wie gesagt, wenn euch Artikel 13 Absatz 11 äh, oder beziehungsweise auch 11 nicht gefällt, dann bitte Seid mutig, steht auf, steht für euch ein, für eure Rechte ein und geht wie viele tausend andere auf die Straße. Ich werde unten auch einen Link reinsetzen, äh, wo ihr in eurer Stadt Demonstrationen findet. Also da ist dann ähm, sind, ist eine Landkarte und dort könnt ihr vergrößern und dann seht ihr, wo bei euch in der Nähe eine Demonstration gegen Artikel 13 ist. Ihr könnt natürlich auch dahin fahren. Viele, viele YouTuber weiß, ich werden nach Berlin fahren, so auch ich. Aber natürlich seid ihr völlig frei, da irgendwo anders hinzufahren, wenn ihr vielleicht so einen weiten Weg nicht auf euch nehmen wollt. Ja, ich wollte auf jeden Fall zu diesem Thema hier auch nicht schweigen und deswegen habe ich mir ja heute vorgenommen, dieses Video nochmal schnell aufzunehmen. Ähm, ich hoffe, dass ihr euch informiert und äh, wenn ihr dagegen seid, dass ihr... Mutig seid und aufsteht und für euer Recht eintretet. Okay Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.